Guten Tag Frau Emmel. Guten Tag. Als erstes natürlich meinen ganz herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss Ihrer Masterarbeit. Ihre Arbeit wurde ja mit unserem Science to Standards Programm auch fachlich unterstützt. Daher meine Frage an Sie, wie sind Sie eigentlich auf dieses STS Programm aufmerksam geworden? Ja, vielen Dank zunächst. Ich hatte über die Miele und CKG schon immer Berührungspunkte ähm, zur Normung und fand die ja, ganze Thematik damit eben auch schon länger interessant. Habe mich dann auch entschieden, die Masterarbeit in dem ähm, zu, ja, über diese Thematik eben zu schreiben. Und im Rahmen dessen bin ich eben über die Next Generation der TKE auf das ähm, STS-Programm gestoßen. Und da meine Masterarbeit eben inhaltlich auch gut da reingepasst hat, habe ich mich ähm, dann mit Frau Linke von ähm, der DKE eben zusammengesetzt und ähm, habe mit ihr gesprochen, ob da ähm, die Möglichkeit gibt, besteht, die Arbeit darüber fördern zu lassen. Prima, das hört sich doch gut an. Hat es äh, seitens Ihres Betreuers irgendwelche Vorbehalte gegeben? Hat er Sie da unterstützt in dieser Arbeit? Weil es ist ja letztendlich eine Arbeit, die außerhalb der Hochschule ähm, gemacht wird. Mhm. Ähm, nein, mein betreuender Professor Detlef Noll ähm, hatte überhaupt keine Vorbehalte. Im Gegenteil, ähm, er hat meine ja, diesbezügliche Initiative sowie die Unterstützung durch die DKE sehr begrüßt. Prima, das freut uns natürlich. Nun hatten Sie auch im Verlauf Ihrer Arbeit ähm, hinter die Kulissen der Normung blicken können. Ähm, daher die nächste Frage. Inwieweit hat der Kontakt zur DKE und damit der Einblick in die Normung zum Erfolg Ihrer Arbeit letztendlich beigetragen? Ja, zum einen hatte ich mit Ihnen und eben auch mit ähm, Dr. Klaus Neuder äh, hervorragende Ansprech- und Diskussionspartner was mir eben weitere Aspekte und Blickrichtungen gewährte. Das war wirklich essentiell für die Arbeit nochmal Und ähm, zum anderen hat aber auch die Zusammenarbeit mein Interesse für die Normung weiter geweckt, was rückblickend betrachtet eigentlich viel wichtiger war und eben auch meinen weiteren Weg geprägt hat. Dann hat sich ja offensichtlich das Programm für Sie auf alle Fälle gelohnt. Bei Ihrer Masterarbeit Analyse des Meldewesens von Medizinprodukteherstellern im Hinblick auf Security Advisories, ähm, die Sie ja an der Hochschule ähm, Hamm-Lippstadt erfolgreich abgeschlossen haben, hat ja der Fokus letztlich auf den Meldepflichten von Sicherheitslücken in Deutschland gelegen. Ähm, könnten Sie dazu bitte eine kurze Zusammenfassung Ihrer Arbeit geben? Sehr gerne. Ähm, Cyber Security Bedrohungen stellen eben auch ein zunehmendes Risiko für vernetzte Medizinprodukte dar. Und die Hersteller solcher Geräte sind gesetzlich dazu verpflichtet, eben Vorfälle koordiniert offenzulegen. Im Security-Kontext ergeben sich darüber eben verschiedenste Herausforderungen, ganz besonders auch im Bereich ähm, des Reportings. Und Ziel der Arbeit war es daher, einen Überblick über diese Meldepflichten und Prozesse zu geben, die mit der Veröffentlichung von ähm, Security Advisories durch Medizinproduktehersteller eben einhergehen. Vielen Dank, sehr interessant. Vielleicht noch eine Frage, so ganz zum Schluss. Wie hat die Arbeit denn Ihren weiteren Berufsweg beeinflusst? Ich gehe davon aus, Sie sind mittlerweile schon in einer Festanstellung. Werden Sie auch dort weiterhin der Normung, in der Normung aktiv sein? Ja, nach Abschluss meiner Masterarbeit habe ich zum Medizintechnikhersteller Träger in Lübeck gewechselt. Als ähm, Risikomanagerin muss ich mich dort eben mit einer Vielzahl von Regularien und Standards auseinandersetzen, um möglichst sichere Produkte zu entwickeln, was ja letztlich auch das Ziel der Normung ist. Und mein Wissen aus der Masterarbeit hilft mir dabei eben sehr. Mein Arbeitergeber ermöglicht es mir eben außerdem, in verschiedene Normungsgremien mitzuwirken und der Kontakt zur DKE war dafür sicher auch entscheidend und eben auch die Masterarbeit. Ja, vielen Dank, Frau Emmel, für diesen Einblick. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der Normungscommunity und freue mich natürlich auf ein baldiges Wiedersehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke, Dr. Heusinger. Bis bald.